Hallo und willkommen zu diesem Video der Reihe ECDL an der Schule Peter Moos. Diesmal zum Thema PowerPoint. Ganz kurz, das Mikro ist schlecht irgendwie nur an diesem Gerät. Ich habe kein anderes zur Hand, deshalb müssen wir damit sein. Ähm, ich hoffe, der Text ist trotzdem verständlich. Das Lehrmittel beziehen wir wie immer vom Herd-Campus.ch. Das geht aber nur hauseintern. Hause intern. Ähm, Und falls du das so machen willst, dann musst du nach ECDL PowerPoint suchen und dann kriegst du die Auswahl hier und es ist ähm, meistens das oberste, der oberste Eintrag ECL Präsentation mit Windows 10. Ähm, kleiner Hinweis Präsentation, das heißt, oder so heißt es dann auch in der Testsoftware Sophia. Gut, ähm, besser hingegen ist, wenn du das PDF vom unserem internen, hausinternen Laufwerk beziehst. Mal schauen, ob ich das da gerade hinkriege, nee, ich bin nicht verbunden. Also gehst du auf NAS und ähm, ziehst hier das PDF mit meinen Markierungen. Das werde ich dir in Teams verlinken. Gut, genug des Overheads, gehen wir direkt rein. Hier habe ich mein PDF ähm, heruntergeladen und offen. Ähm, eben, das sind die Markierungen und ähm, meine Videos werden sich nicht, wenn nicht diese Themen bündeln oder der Reihe nach gehen, sondern ähm, sich einfach einige Schwerpunkte a. Knöpfen aufgreifen und die versuchen darzulegen. Also ähm, hier geht es um Layout, äh, um den Folienmaß und Fußnoten. Alles schon gezeigt im Input, im Unterricht und deshalb ähm, nur kurz oder vielleicht doch ein bisschen länger für die, die es noch nie gehört haben. Ich habe hier vier Folien. Ähm, ich kann eine neue Folie einfügen und wenn ich das mache einfach so, dann kommt einfach irgendwas hin. Ähm, nicht irgendwas, wahrscheinlich eben Titel und Inhalt, aber nicht eine Titelfolie. Das da oben ist aber eine Titelfolie. Das sieht man daran, oder man sieht es nicht, aber ich kann das kurz zeigen. Wenn ich eine Titelfolie einblende, dann hat es hier so H-Linien und die sind die strukturieren die die Slide oder die Folie hier, also eben Titel und Untertitel, das entspricht dem, was ich hier habe. Wenn ich eine neue Präsentation erstelle, dann ist standardmäßig ähm, immer diese Titelfolie als erstes eingeblendet. Wenn ich dann Eingabe klicke, ich muss hier die Folie aktivieren und dann Eingabe drücke auf der Tastatur, dann kommt aber nicht hin, kommt eine neue Folie, aber eben eine mit Titel und Inhalt. Wenn ich eine andere Variante haben möchte, dann muss ich das äh, händisch auswählen. So Gut. Wenn ich jetzt hier drauf bin und noch so eine Folie haben möchte, eine Folie von diesem Typ diesen Layout, dann kann ich wieder einfach draufklicken und Eingabe drücken und du siehst, alles was jetzt kommt, ist der gleiche Typ wie der oben. Wenn ich ähm, mit leeren Folien arbeite, was ich selber oft mache, dann geht das natürlich genau gleich. Das einzige, was ähm, PowerPoint hier mitdenkt oder wo dir PowerPoint hilft, ist eben, dass nach dem Titel nicht eine neue Titelfolie kommt. Das würde eigentlich keinen Sinn machen. Gut. Das also hierzu. Ähm, Layouts habe ich gezeigt, das sind eben diese Layouts hier. Jetzt, wenn ich ähm, ein Bild einfügen möchte, zum Beispiel das hier, und das hier einfügen möchte, und das möchte ich dann vielleicht überall haben. Ha, interessant, der Designer, das ist vielleicht KI, ich weiß es nicht dass da Vorschläge gemacht werden. Das sehe ich zum ersten Mal. Das ist wahrscheinlich, weil ich online angemeldet bin. Ich möchte das Bild überall draufpappen, dann müsste ich das ja händisch machen und das macht irgendwie wenig Sinn, weil, ja, die Designideen machen meinen Computer langsam. Also auch nicht. Das war hier. Das macht wenig Sinn und es gibt auch eine bessere Variante, nämlich, dass ich in den Folien Master gehe. Diese Ansicht brauche ich so oft, dass ich die ich empfehle die Tastatur, den Tastaturbefehl dafür auswendig zu lernen. Das ist ähm, Command Alt und 1. Das kommt der Folienmaster zum Vorschein. Das sieht dann so aus. Und hier gibt es diese große Folie, die ähm, äh, stellvertretend ist für alle Folien. Alles, was ich hier mache, passiert auch auf allen Folien. Man sieht mh, hier oben hier im Master und auch auf allen Unterfolien. Wenn ich jetzt wieder mit Command 1 in die normale Ansicht gehe, dann ist das Bild hier. Ich kann es nicht wegbewegen, weil es ist eben, ich kann es da drüber schreiben, aber ich kann es nicht wegbewegen, nicht in dieser Ansicht. Wenn ich es weghaben will oder verschieben oder löschen will, muss ich wieder in den Folienmaster. Kleiner Hinweis noch, ich muss das Bild nicht unbedingt auf allen Folien haben. Ich kann auch sagen, zum Beispiel, dass ich auf allen Folien dieses Layout-Typs hier mit Titel und Text das nur haben möchte. Zum Beispiel hier. Und bei den leeren würde ich es vielleicht ähm, hier hin verschieben. Dann sieht das dann entsprechend so aus. Das, sind, das ist eine Folie des Typs Titel und Text mit dem Bild rechts oben. Das ist eine Titelfolie, Titel, Titel, wie die hier da oben. Die lösche ich jetzt gerade. Ähm, und da war eine leere Folie. Gut, also das zum Folienmaster. Ähm, wenn wir gerade da sind, ähm, ich kann im Folienmaster für jede Folie, für jeden Folientypen ähm, eine eigene Fußzeile definieren. Das ist speziell, weil normalerweise würde ich die Fußzeilen einfach hier einfügen, ähm, bei Leer, Kopf und Fußzeile, einfügen, Kopf und Fußzeile, also mit dem leeren Layout hier. Und hier die Elemente, Datum und Uhrzeit, das kommt normalerweise links hin die Foliennummer, das ist rechts und die Fußzeile in der Mitte. Und ich kann auch sagen, dass sie auf der Titelfolie nicht eingebendet werden soll. wenn ich das hier mache, dann ist das eine Fußzeile, die überall vorkommt. Jetzt übernimmt es das für alle. Wenn ich jetzt schauen gehe hier, dann ist es tatsächlich so, dass diese Fußzeile auf diese Art auch überall in allen Layouts ähm, quasi aufgesetzt, eingesetzt wurde. Das muss aber nicht so sein. Ich kann das auch ändern. Ich kann sagen, ich kann die da rausnehmen und sagen, das ist eine Fußzeile, die Titelfolie und ich kann sagen, das ist eine Fußzeile für die für leere Folien oder für Folien des Typs Layout leer. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann mhm. müsste das geändert werden, wird nicht, aber es funktioniert schon. Ich muss das hier rausnehmen vielleicht. So, Gut. Jetzt übernehme ich das mal für alle. Und jetzt habe ich ja immer noch diese ähm, Vorgaben hier, also die oh, komm mal. <lacht> Interessant. Also ich weiß nicht, ob ich hier was falsch mache, aber es funktioniert andersrum. Ich zeige es schnell, weil ich jetzt die ähm, Präsentation hier ein bisschen vergeigt habe. Ich mache Titel und Inhalt und ich mache eine leere Folie. Ich habe also drei Layouts, Titel, ähm, Titel, und Text und Leer und gehe jetzt in den Folienmaster. Und ich sage, ähm, im Folienmaster mache ich nichts rein, aber ich schreibe hier, das ist eben die Fußzeile für ähm, Titel. Folien. Ich mache die Fußzeile für ähm, Folien mit Titel und Text. Und ich mache leer die Fußzeile. Jo. Gut, also. Jetzt erscheint das hier noch nicht, aber ich kann ähm, sagen, ich möchte gern ähm, hier eine Fußzeile einfügen und neben Datum und Foliennummer kann ich auch sagen, ich hätte gern die Fußzeile für Folien mit Titel und Text. Das ist jetzt also die, die ich im Folienmaster definiert habe. Hm, ich übernehme das und tatsächlich erscheint das hier so, aber hier nicht, weil... Hier würde ich dann eine andere Fußzeile einfügen, die eben basierend auf leerem Layout ähm, heißt. Und mal schauen, was ich was passiert, wenn ich es für alle übernehme. Nee, das mache ich jetzt nicht übernehmen. Und so kann ich tatsächlich für verschiedene Fußzeilen einfügen. In der Prüfung selber musst du aber einfach wissen, dass man Fußzeilen einfügt. Und ich empfehle eigentlich da, hier immer über dieses Menü zu gehen und alle Einstellungen hier vorzunehmen. Weil, wie du gerade eben gesehen hast, an der anderen Präsentation hier, das ist vielleicht noch nicht ganz durchdacht von meiner Seite und ich glaube, dann wirst du es auf die Schnelle auch nicht verstehen. Wenn du es mal brauchst, wirst du es wissen und rausfinden. Okay, also wir haben Fußnoten, ähm, Layout, Folienmaße besprochen. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich beim Layout bin, kann ich in Entwurf, kann ich verschiedene Designs auswählen. Die heißen auch alle irgendwie, zum Beispiel Atlas oder Madison. Wenn ich das auswähle, dann sieht die ganze Präsentation komplett anders aus. Es werden nicht nur andere Farben verwendet und Gestaltungselemente verwendet, sondern es werden auch ähm, Begriffe hin und her geschoben. Die zum Beispiel hier Layout 1 ist in der linken Ecke und hier ist es in der rechten Ecke. Das ist schon eine grundlegende Änderung. Ähm, und wenn mir die Farben nicht passen, kann ich das zum Beispiel von Grün auch auf Blau oder Violett oder Rot machen. Das ist also ein Design oder eine Farbwahl. Diese Designs habe ich übrigens, scheint logisch, auch hier zur Auswahl. Ihr seht, Madison und Atlas stehen auch zur Verfügung, wenn ich eine neue Präsentation basierend auf einer Vorlage erstelle. Gut, soviel zu diesem Thema. Ich hoffe, du hast das gelernt und wünsche einen schönen Tag.